So, ich habe jetzt mal alles dran gemacht, was ich heute bekommen habe. Einmal das Place Laserlight. Das wirft mit einem Laserstrahl ein Fahrrad auf die Straße. Das schräg ist jetzt nur, weil das Rad so schräg steht, aber... Es ist schon ein paar Meter weg und es reicht. Das ist ideal für ja, Kreuzungen, Einfahrtstraßen, auch Hauptstraßen oder wenn Lkws abbiegen. So, dann habe ich ein Rücklicht. Das projiziert zwei rote Laserstrahlen auf die Straße damit die Autofahrer halt sehen, naja, Abstand. Allerdings ist bei der Konstruktion, naja, ein Meter links und rechts, bisschen knapp, aber schauen wir mal, mal testen. Ich bin jetzt hier auf dem Parkplatz von Media Markt, um AirSound zu testen. Ein kleiner Bast-Plastikbehälter kleiner schlauch und ich drücke jetzt nur mal ganz kurz drauf wenn das auto dort weg ist, so. ja, da ist und Au. ja es ist schon laut und da gucken auch schon die ersten leute so ja also ich schau mal hinten rot vorne grün ich freue mich auf die Kritik das ist zum so Beispiel, wo das Plate Laser recht gut ist eine Straße SUV versperrt die Sicht und aus dieser Einfahrt könnte man schön sehen, dass der gleiche äh, Radfahrer kommt und noch ein Beispiel kreuzung Wohnviertel, eigentlich Zone 30. Sicht wird versperrt durch Auto und die Hausecke. Aber als Autofahrer sieht man gleich den hellen grünen Punkt mit dem Fahrrad. Auch das Abnehmen des plädleserleits ist recht einfach. Fertig. Und jetzt es auch, das ich jetzt auch. Und so wird die Pläne laserlight aufgeladen. Fertig.